Was bewegt dich im Hansa-Viertel? Hast du eine Idee, was man hier besser machen kann? Dir fehlt es aber an Unterstützung, um sie umzusetzen? Moin, ich bin Shoppi. Ich erkläre dir, wie du deine Idee im Hansa-Forum verwirklichen kannst. Von 25 bis 25.000 Euro. Ideen von ganz klein bis ganz groß werden gefördert. Dabei ist wichtig, dass dein Vorhaben dem Hansa-Viertel zugutekommt. Dafür hat der Hansa-Konvent den Quartiergemeinwohlindex beschlossen. Cool. Das heißt, wenn sich deine Idee am Quartiergemeinwohlindex orientiert, hat sie die Chance auf eine Förderung. Alles, was wir von dir brauchen, ist eine Beschreibung deiner Idee und ein einfacher Ablauf- im Kostenplan. Also, worauf wartest du noch? Reiche deine Idee jetzt auf unserer Website ein oder komm zu uns in die Hansa Bude.